Was building up, building, up, building up Oh we just it to eye, oh. I'm Was schon willkommen zu von 3 Herr dabei gestellt ich kurz vor, danke schön, das war's. Äh, ja, wir, wir, ja. Es nein, gibt nicht jetzt die, reden. Nein doch, doch, wir haben noch Zeit, <lacht> wir können noch ein bisschen am screen bleiben. Das ist bei mir noch 1939. Es ist 40. Bei mir noch 39 Und zwar ist es jetzt so es gibt jetzt die erste Massenaufnahme für uns. Es wurde davor schon mal eine gemacht, da konnten wir aber nicht. Jetzt sind wir dabei. Wir werden wir jetzt noch ein bisschen auf. im Nether fahren, die erste Folge. Die zweite Folge der Massenaufnahme werden wir dann langsam wieder rausgehen, weil nach der Massenaufnahme wird das Nether geschlossen. Ich will kämpfen. Ja, deswegen gehen wir auch langsam raus und ich habe jetzt bald mein Verbrennungsschwert. Und Gut, dann können ich auf. vielleicht noch ein bisschen auf die Rüstung gehen. Und drei, Bin. zwei, eins, los. Es ist Sound of the Police. Ne, ich geht UTC. Okay, es ist bei jetzt 1940, passt perfekt. Wir sind alleine noch. Okay, gut, das ist gut. Warte, ich hab sie mir. Okay, ich geh jetzt äh, gerade hoch. Guten Okay, äh, so warte, dann, was wollte ich jetzt? Ich wollte. Hab ich das halt nicht schön gebaut? So schön unauffällig. Schärfe 2, Verbrennung 1 ist auf dem Schwert drauf, scheiße. Wie viel kostet das jetzt? 15 Level. Ja, ich mach jetzt mal wirklich ein bisschen unauffällig hier. Damit man nicht unbedingt von der Seite so sehen muss, dass hier was ist. Okay, 14 Level. <lacht> sieht man nicht. Nö, sieht man nicht. Okay, also, obwohl das die was noch man ist, ist jetzt noch keiner da. Ja, es ist schon alles zu spät. Mhm. Wann? Okay, ich fahre jetzt noch ein bisschen Quarz. 15 Level, ich hab jetzt schon mal 4 noch vom Enchanten Mein Spitzhack ist gleich kaputt Kann man die Kartoffeln rauskommen, ne? Jo Solltest du jetzt 7 haben, oder 6 oder so, oder? 7 Ja, passt Genau, 7 Ja, wir sind schon allzu spät, ich würde sagen, strike Und alle Fuse. auf Vorsicht Fuze, ist da Arnie ist auch da Konni war doch nett, nee, der war, nett. Der war ja schon mal das da Das ist doch, das, ja, das ist Cornelius okay. Guten Tag okay. Ich geht jetzt ein bisschen mehr, weil wir wissen nicht wo die Söhne schloppt, die sind nämlich im Nether. Ja, glaub ich auch. Oh ja, die noch Quarz liegen lassen. Die sind aber wahrscheinlich in der Richtung, wo alles abgebaut ist. Mhm. Diese guten Tage sage ich die ganzen und die verstehen das gar nicht. Ich glaube, die campen halt jetzt Dings. Bei, die campen bestimmt hinter. Total. Ja. Ich hoffe die wissen nicht, dass wir im Nether sind. Massenaufnahme, vier Spieler. <lacht> Ich habe jetzt. Ich habe jetzt 10 Level. Das ist viel zu wenig. Oh, Rizuki ist da. 5. Der ist also alleine. Und ich habe jetzt 11 Level. 3 gerade. Ich habe auch eben schon das Schwert bezaubert auf. Guck mal, ob du ja. auch noch Verbrennung bekommst. Ja, so, wir haben keine Bücher mehr, wir haben keine Bücher mehr. Ich hab noch ein bisschen Leder. Okay. Haben wir noch Papier? Wir haben noch zwei Zuckerrohr. scheiße. Okay, warte, zwölf Level. Hast du oh, noch ein Zuckerrohr? Äh, nein. Ich würde noch auf den Bogen gehen. Den haben wir komplett vergessen. Power 1 habe ich drauf. Ich habe Power 2. Das bist du, oder? Was? Du baust ab. Ja, ich baue gerade ab. Ja, Schreib fallen. mal gerade nicht. Schreib mal gerade nicht. Ich will die Folge noch farmen, weil ich will auf jeden Fall mein Verbändnis noch bekommen. Hä, hey, man darf nicht farmen, oder? Hä, hey, doch. Doch, natürlich. Hä, hey, doch. Okay, warte, hier ist mega viel Quarz. Doch, nee. hä. Ich soll mal nicht farmen dürfen. Na, natürlich darf man farmen, hä. Das sind in einer Massenaufnahme, ist nur, dass, dass es die Möglichkeit gibt. Dass die Spieler halt sich begegnen können. Okay, 15 Level. Ja, siehst du. Das auch, wenn die Cornies. Achso, ja. Cornies. Nach der zweiten Massenaufnahme. Ja. Der zweiten Moment. Nee. Ich Schärfe viel Verbrennung 1. Kann man sich irgendwie selbst in den Kopf schießen? Nee, <lacht> leider nicht. Ja, komm, dann lass einfach gehen. Ich würde vielleicht noch oben Bogen gehen, aber keine Ahnung. Ich hätte halt genug, ich, ich habe mir extra nämlich Fäden dafür mitgenommen. Dann lass nochmal kurz äh, ein paar Minuten weggehen. Ach, ich, freu mich nicht, ich, kassier, ich, halt ich will sogar oben gehen. Schon nach draußen wieder. Ich will zumindest noch meinen Bogen, weil du, du hast Power 1, bitte. Du machst damit. Da, ist, ein, da ist eine Festung. Wo? Hier. Denn siehst du in der Wand, wo ist Marvin? Ich sehe es, aber bringt uns nichts. Ja? Wir haben kein Glas für Tränke, das heißt, für uns ist das komplett sinnlos. Ja, ich will es ne? einfach. Äh, du weißt, jetzt ja, ja, ich will da sind noch. Da ist noch Quarz. Ich will, ich will noch ein paar Level, damit ich zumindest Power 3 machen kann. Mindestens, okay, dann bist du ja Bogenschützen, weil ich habe ja ein Schwert, was wie viel, warte, relativ wie in Ordnung hast? ist. Wie viele Pfeile hast du? Vier. Ich habe auch selbst ein Power äh, 1-Bogen Ja, dann gib mir äh, deinen Bogen und die Pfeile her. Soll ich gar keinen Bogen mehr haben oder was? Wo doch, ja, doch, dann lass einfach die vier Weil, Pfeile. wäre besser, wenn ich ja vier Pfeile dann mich kurz wegschießen kann, falls ich regenerieren muss. Okay, warte mal. Ach, Ach Leute. Ja. Wissen. Fünf Spieler ist eine Massenaufnahme, musst du wissen. Wir sind halt, okay, wir sind acht Teilnehmer eigentlich. Dieser ja. so, Storyflow kann ja nicht. Äh. Hey, Gas guckt sich an, ich hab gerade irgendwie Angst. Okay, warte mal, ich Und kurz. er ist weg. Schon wieder die hacker Hackergastes, Alter. Hm. Warte, ich hab eine Werkbank vergessen. Egal, ich brauche einfach kurz eine neue. Falls noch irgendwas damit machen? Kannst hier Protection 1 gut? Gut. Hm. Ja, kann ich so gut. Ich habe auch noch einen Drei, hier. vier Level sogar. Das ist nee, ich bin noch nicht, aber... Ja. Jetzt hast du es. Äh. Lohnt sich nicht mehr, ich habe noch zwei Level. Fuck, egal, warte. die also verschwinden. Mensch, du Gas! Komm zurück! Dann mache ich zumindest Power 3. werde wahrscheinlich eh in, dieser, in den nächsten Folgen sterben. Nein, hab ich, ich sterbe nicht. Nein. Böses Leben. Guck mal, ich hab noch einmal! Okay, zweimal Schwerke 1. Dann brauch ich so um die sieben Level wieder. Kevin. Ja, kannst du kannst die Sache soll ich dich ein bisschen anfeuern. Kannst du die Sachen abbauen? Soll ich dich ein bisschen anfeuern, Kevin? Nein, nein. Ja, hopp. Okay, zwei Level habe ich dann schon mal für Power 2 auf dem anderen Bogen. Mach dir zumindest, komm, sag ja, ich mach dir zumindest Power 2. Das ist nichts, es sind vier Level. Äh, setz mal den hm. Amboss hin. Er äh, äh, kann Level. ich nicht hören. Fünf Level, perfekt. Fünf Level. Vier Level habe ich jetzt. Noch ein Level, müsste ja. Das ist, ja Ach, das ist Marvin. Gut. Ja, logisch, da kann ich dich hören. Seit wann haben Pilzen eine, äh, eine Animation, dass sie wachsen? Schon immer. Ist ein kleiner okay, hab jetzt. Kevin! Sie ist ein kleiner Babypilz! Ist süß, ne? TOT Okay, komm, äh, dann warte mal BABY Pils. Jetzt ist es wieder normal <lacht> Dann nehme ich mir mit Warte mal Der gehört es mir Da warte, dann mach die Power 2, mach die Power 2 Wie denn? Ich geb dir... Äh, 60 Beden Ich habe keine Werbung, kein Holz BABY Pils. Mach ich Da, da, da Liegt Okay warte dann sortiere ich schon mal Ist Sprechen. das eigentlich Farm, wenn ich sowas machen? Ja. Das ist ja kein wirkliches Farm. Farm ist ja mehr so Dias-Farm oder so. Das ist ich ja ich mehr so aufbauen. Nein, ich was? brauche ich nicht mehr. Das geht noch? schade. Äh, ja, Wie viel brauche ich denn? Jo, halt vier brauche ich um beide zusammen, oder? Nee. Zwei. Was? Zwei, ja, zwei zum zusammenfügen. Zwei, zwei, zwei, zwei. wo sind... Okay, warte, Kies, 60 Kies brauchen wir nicht mehr. Ich ja auch schnell zwei, zwei Stein Da wir lösen wir ja gar Buch. nichts ein holz ah. eine Schaufel brauchen wir nicht 27 Bruchstein kommen nehme ich noch dazu Spitzhacke dort zwei Schilder unnötig hm. Hä? auf einmal kostet es vier hey, nein. jetzt ist es und leise warum hey, ist es und leise ich hab, ich hab nicht mal gesehen was die geschrieben haben hast du es zusammengefügt nein ich brauche es auf einmal noch mehr Level Ach, stimmt, weil der Bogen kaputt ist. Stimmt, ja, vier Level wolltest du, glaube ich, Seid im Untergrund. Was? Seit im Untergrund? Seit. Wie Untergrund? Er meint Nether, oder was? Der soll ein Nether schreiben. Ich weiß nicht, was er meint. Okay, hast du? Ja. Höhle. Nee. Hinter dir. Antwerner Pikmann. Okay. Dann, kommt wir brauchen oh, so, da so. Wir brauchen so da. In der Höhle. Nee. <lacht> okay, ich, hab in der das, Hölle. ich hab kein Essen mehr. Ich habe kein Essen mehr. Wir sind in der Hölle. Nein, halt Small! Wir sind nicht in der Hölle! Ach so. Das ist der Nenner, ne? Das ist nicht die Hölle. <lacht> ja, genau. Oh, ist das Aids. Da, Monskills! Ah, uh, Baby Zoppi! Kannst du mir... Kannst du mir ein paar Kartoffeln geben? Oder 1, 2 oder so. Ihr habt nämlich gar nichts mehr essen. oder 2 oder vielleicht ein ich <lacht> Okay, perfekt. Äh. schreib doch, Alter. Das, müssen wir es sagen? Nee, müssen wir nicht Nein. Ne? Hallo, dann denn warten die an der Hölle auf uns und tun uns instant töten, wenn wir aus der Hölle rauskommen. Ja, okay. Wir gucken bestimmt sehr um sich. Äh, aber wenn wir es rauskommen, müsst ihr ja sofort. Ich würde am liebsten wegrennen, weil ich. Keine Ahnung. Kevin. Die sind viel besser equipped als wir. Zeit, ich brauche einen Fight, ich brauche Action. Ja, ich, ist, mir, ist mir klar, Junge, die haben beide fast fehlt bei dem Der eine hat vor dir, dem anderen fehlen nur noch Schuhe. Achso, woher weißt du das? Guckst du in den Videos, aus? nicht? Ja, natürlich gucke ich deren Folgen. Ja, da, dafür bist du zuständig. Lol, wo war hier nochmal der Nether? Äh, das Portal. Ja, wo war der Nether? Hm, keine Ahnung. Was weißt hat, du. Von hier? Ey, weißt du's? Portal von oben? We weißt du, wo der Nether war? Nee, weiß ich gerade nicht. Ah, hier oben, hier oben. Nein, doch nicht. Hey, wo war das? Ich habe komplett die Orientierung hier verloren. Bestimmt, wissen sind gerade alle wo es ist, außer du so wieder. Ich weiß natürlich auch, ich habe kein Essen mehr. Scheiße. Gar kein Essen mehr. Wo bist du? Ja. Hier. Wo waren ey, Wo? Ich will nicht mehr sprinten. Du kannst nicht mehr sprinten? Ich will nicht mehr sprinten. Ach so. Aber wenn hier Kobbel sah, dann, dann heißt das ja, dass wir, hier, dass die auf jeden Fall hier waren. Unten. Ja. Komm nee. mit einfach. Ja, ich muss Kartoffeln essen. Wisst deswegen war es zum Teil wirklich gut, dass wir das abgebaut haben. Ja, die Kartoffeln. Ich glaube, hier war das? Nee. Macht ihr Spaß haben, oder? Haben wir Spaß? Was macht ihr? So Spaß gut. haben. Ich weiß, irgendwo sind wir durch so einen richtig engen Durchgang gekommen. Also, wo halt, das, wo halt die Welt nur. Zwei Blöcke hoch, also wo diese Gang nur zwei Blöcke hoch Hier sind mehrere, das heißt, hier, hier, hier ist bestimmt irgendwo. Ich sprinte jetzt einfach kurz. Hier unten war das? Nee. Ich kann mich dran erinnern. Soll ich kurz die Folge schauen, die ich aufgenommen habe? Nee, ist ja scheiße. Oh, jeden Fall war hier ein fetter Lavasee gewesen, das weiß ich. Warte mal, wo bist du? Jetzt durch bin für ja, das, ich. das ist weg. Nein, Nein. Gar nicht. Hier. Massenaufnahme. Essen, Essen suchen. Schreib einfach Essen suchen. Essen suchen. Da ist die Nerfessung, übrigens. Jo, hier ist Holz. Okay, von Safety, safe von dort. Das ist die Richtung und hier ist Holz. Warum ist hier ein Schwein? Es ist Portal, heißt ja im Stimmt. Komm, ich baue mich jetzt rüber. Elias, hey, hilf mir. Wenn ich in Gas <lacht> höre, sterbe ich. Ich höre Gas. <lacht> Kannst du Copy setzen? Ja, oder? Nein! Ja, da oben. Hier ist so eine ekelhafte Plattform. Und hier ist es scharf. Das ist scharf ja, hier sehr. ist es. Eps. Wir haben es geschafft. Ich hab, ey, ich, ey, ah. wenn wir jetzt reinkommen, werden wir höchstwahrscheinlich kämpfen. Ist das ein Goldöffel oder was? Nein, normal. Es waren normale Kart Kartoffel. Die sehen komisch aus. <lacht> Wollen wir? Ja, komm. 3, 2, 1 rein. Ich hab Angst. Ich, ich hab Angst, ich hab mega Angst. Eine Minute, das schafft man, glaube nicht mal mehr zu kämpfen, wenn wir da sind. Komm, komm, komm, weg. Ich will Ich brauch zumindest... Essen... ...und Federn. Wir haben unser Grab geschändet. Das geschändete Grab geschändet. Schind... Schind... sind das beste hey, Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Da ist okay Der ist alleine! Ich fick mal. Essen Apfel! Er ja, Verbrennung, fuck. Alter, ich bin fast tot! Lol. Sein Schwert ist übelst okay. Er hat einen Tränke, er hat einen Tränke. Ja, ja, sein Schwert ist tot, ich bin tot. Ich bin so tot. Hinter dir? Der, Tr Der hat einen Speedtrank. Ich bin tot, ja, ich bin so tot. Ja, bin tot. Ja, das haben wir gerissen. Alter, scheiße, Mann. ja. ja. aber wo war sein Mate? Da kein Mate, glaube ich. Doch, wo Ja, ja, Lenny. Fuck, Mann. Ja, aber ganz ehrlich, was hätten wir tun sollen? Die beide sind vor <lacht> dir. Die haben dein Pferd. Ist zwar nicht verboten, aber ist zwar verboten, aber okay. Ach, komm, Mann. Lebst du noch? Nein. Ich bin instant danach gestorben. Aber Alter. Du kannst mir nicht. Ja. Alter, was ist das? Wieso haben die so krankes Equip? Die sind beide vor dir. Der hat eine Dia-Pferderüstung. Die haben beide höchstwahrscheinlich Sharp 4 auf ihren Dia-Schwertern. Weil so viel Damage. Das war mega krank. Ja, Leute. Das war's mit Battlefront 3. Ja. Danke fürs Mitspielen, das Abenteuer ist hier leider für dich zu Ende. Trotzdem aber, kommt mir das sehr seltsam vor. Vor allem jetzt, weil ich ihre Folge gesehen haben, der hat in zwei Minuten 16 Dias gefunden. Egal, ich will den jetzt nicht, ich will den jetzt nicht zu unterstellen, scheiß mal drauf. Hat mit, mir hat das Projekt trotzdem echt viel Spaß gemacht. Ähm, und ich hoffe euch hat es auch gefallen. Ja. Oh. Das war's von uns. Ja, ich würde kurz sagen für meine Zuschauer jetzt noch das Projekt hat mir jetzt eins wieder nachgebracht sag ich es mal Daily Upload zum Beispiel jetzt. also ich bin jetzt viel mehr gewohnt jetzt irgendwie täglich Videos zu schneiden und deswegen kommen jetzt aktiver Videos Auch ein paar Livestreams über PS4 und ja komm mal die Fresse du kackt alter das war, das war nett Fußvolk. das war nett du ja. ja auf jeden Fall Danke ja. schon auf weiter Videos. Kevin, das ist alles deine Schuld. Halt's Maul, ich hab dich gewarnt. Hätte ich dich nicht gewarnt, wärst du erst recht gestorben. Ich habe den Pfeiler wohl in meinem Hinterkopf gespürt. <lacht> ja, scheiß, Egal. Ja. Jo, Leute. <lacht> Tschüss. Tschüss.